Wie findest du heraus, wer du bist? Du musst nur einmal vorgestellt werden. Du schenkst allem Möglichen um dich herum zu viel Aufmerksamkeit, jedoch nicht genug Aufmerksamkeit dem hier. Aber die Qualität deines Lebens wird wesentlich davon bestimmt, wie du diesen trägst. Ja oder nein? In diesem Moment. Welche Art von Kleidung du trägst. Welche Art von Auto du draußen geparkt hast, in welchem Zuhause du lebst, das bestimmt nicht die Qualität deines Lebens. Wie freudvoll du dich momentan in dir fühlst, bestimmt die Qualität deines Lebens. Ist es nicht so? Nichts ist dafür getan worden. Du denkst, es passiert von alleine und setzt dir unmögliche Ziele für dein Glück. Damit ich glücklich sein kann, sollte meine Frau so sein, mein Ehemann sollte so sein, meine Kinder sollten so sein, die Welt sollte anders werden. Nun, da stellst du unmögliche Bedingungen für dein Glück und deine Friedlichkeit auf. Jetzt, wo du dich für den Frieden entschieden hast, warum ich sage, dich selbst zum Frieden entscheiden, ist deshalb, weil viele Menschen das Streben aufgegeben haben, ekstatisch oder glückselig zu sein. Es reicht, wenn ich nur friedlich bin. Sogar die sogenannten spirituellen Führer gehen herum und sagen, dass Frieden das höchste Ziel in deinem Leben sei. Frieden ist nicht das höchste Ziel in deinem Leben. Wenn du heute dein Mittagessen genießen möchtest, musst du friedlich sein. Ja oder nein? Wenn du nicht einmal friedlich bist, gibt es nichts in deinem Leben, das du auf eine lohnende Weise tun kannst. Friedlich zu sein bedeutet im Wesentlichen, dass du deinen Verstand nicht durcheinander bringst. Friedlich zu sein bedeutet, dass dein System entspannt ist. Du weißt, wie du deinen Verstand führst, du weißt, wie du deine Emotionen, deinen Körper und deine Energien lenkst. Du bist friedlich. Es ist keine Hochtechnologie. Es ist das Grundlegendste. Du hast einen Hund zu Hause, du gibst ihm sein Essen, er sitzt friedlich. Vielleicht nicht ekstatisch, aber friedlich. Viele Male sind sie auch ekstatisch. Stimmt's? Wenn dein Hund friedlich sitzen kann, oh, er muss nicht meinen Betrieb leiten. Das ist nicht der Punkt, er hat seine eigenen Sachen am Laufen. Schau, es hat nichts mit der externen Aktivität zu tun, die du machst. Es hat etwas mit den internen Systemen und ihrem Funktionieren zu tun. Im Wesentlichen bedeutet es, dass weder dein Körper, noch dein Verstand, noch deine Chemie, noch deine Gefühle und deine Energieanweisungen von dir befolgen. Sie machen ihr eigenes Ding. Sobald deine Maschine nicht unter deiner Kontrolle ist, ist friedlich zu sein unmöglich. Angenommen, du steigst in dein Auto ein, fährst los und willst in diese Richtung fahren und drehst das Lenkrad in diese Richtung und fährst in diese. Kannst du friedlich mit diesem Auto fahren? Kannst du das? Nein. Angst ist natürlich nicht wahr. Dies ist mit deinem Fahrzeug passiert. Es ist außer Kontrolle. Du hast nie etwas unternommen, um erst einmal herauszufinden, wo sich das Lenkrad befindet. Das ist nicht so einfach wie ein Auto. Das ist ein super, super Computer. Nun, das Problem ist, dass die meisten Leute sich nicht einmal die Mühe gemacht haben, die Tastatur zu finden. Sie denken, wenn sie das machen, wird es irgendwie funktionieren. Wenn dir solch eine hochentwickelte Maschine gegeben wird, wenn du sie nicht richtig bedienst, wird sie jede Menge Probleme bereiten. Sie wird per Zufall funktionieren. Ich möchte, dass du Folgendes weißt, sie ist in dieser Art gemacht. Wenn du deine Hände so hältst, wird sie auf eine Weise atmen. Wenn du sie nur umdrehst, die Art, wie du atmest, das Atemmuster selbst ändert sich in deiner Lunge. Du kannst es ausprobieren, wenn du Zeit hast. Auf diese Art? Diese Art, ich sage, alles, was du tust, bewirkt grundlegende Änderungen in dieser Maschine, weil es eine so hochentwickelte Maschine ist. Es ist mehr als ein Touchscreen, wenn du es nur wünschst, wird es passieren. Wenn du eine solch empfindliche und hochentwickelte Maschine hast und bedienst sie wie ein Schmied, dann scheint es schwierig, friedlich zu sein. Frieden ist nicht das höchste Ziel in deinem Leben, es ist die grundlegendste Voraussetzung. Setze niemals Frieden als höchstes Ziel. Wenn du das tust, ruhst du nur in Frieden. Du musst erkennen, friedlich zu sein steht an erster Stelle in deinem Leben, oder? Wenn du irgendetwas Sinnvolles in deinem Leben tun willst, wenn du das tun willst, jegliche Situation in deinem Leben vernünftig zu gestalten, ist friedlich und glücklich zu sein, grundlegend. Eine solch grundlegende Sache wird heutzutage in den Himmel gehoben. Die Menschen denken, dass sie woanders friedlich sein werden, nicht hier, weil du nie auf diese Maschine geachtet hast nie Achtsamkeit auf die innere Funktionsweise eines Menschen gerichtet, was die Grundlage all dessen ist, was in dir passiert. Es braucht ein wenig Aufmerksamkeit. Aus diesem Grund wird unser Grundprogramm Inner Engineering gezeichnet. Wir haben die ganze Welt so gestaltet, wie wir es wollen. Viel Komfort und Bequemlichkeit ist entstanden, aber Wohlbefinden ist nicht gekommen, oder? Weil Wohlbefinden nicht kommen wird. Wohlbefinden wird nur kommen, wenn dies so konstruiert ist, wie du es willst. Nur dann erfährst du Wohlbefinden.